Herzlich willkommen zur ersten Ausgabe des Food Sharing Podcasts. Ich bin ja heute zu Gast bei meinem Podcast-Gast, kann man sagen, bei dem lieben Pavo. Hallo, Pavo. Hallo. Ich grüße dich und finde es natürlich erstmal wunderbar, dass du dich getraut hast, der erste Gast zu sein bei einem frisch entstehenden Projekt. Ja, irgendwann ist immer das erste Mal. Genau, genau. Es muss halt einfach. Jede Reise beginnt mit einem ersten Schritt, sagt man immer und ich hoffe, dass es eine sehr interessante Reise wird in die Welt von Food Sharing über sein Projekt und in der Mitte des Podcasts gibt es auch eine kleine Dokumentation, die ich allerdings schon im letzten Jahr 2019 aufgenommen habe. Aber ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal mit Pavo an. Ich freue mich natürlich auch, dass ich heute bei ihm sein darf. Genau, lieber Pavo, dann erzähl doch einfach mal kurz, wer du bist und wo du bist. So ganz grob. Ja, also mein Name ist Pavo Günther. Ich habe bei Foodsharing zwischen 2015 und 2019 verschiedene Botschafterämter bekleidet. Erst in Potsdam dann in Eberswalde und ähm, zuletzt dann noch so ein paar Monate in Oberhavel. Ich ähm, habe auch eine Zeit lang als Botschafter von Gesamtbrandenburg agiert. Da gab es allerdings gar nicht so viel zu tun. Und ähm, seit 2017 arbeite ich an einem Projekt, das nennt sich hafelmi Da stellen wir die regionale Pflanzen -Drinks in Glasflaschen, in Mehrwegglasflaschen in ähm, Berlin-Brandenburg her und sind gerade kurz vor der Markteinführung unseres Produkts. Ah ja, wunderbar. Und mal ganz kurz die Frage, wie bist du damals zu Foodsharing gekommen? Also zu Foodsharing gekommen bin ich, als ich 2014 auf einer längeren Tour war. Also ich bin ähm, Schlagzeuger ähm, hauptberuflich und ähm, war dann so dreieinhalb Monate lang auf einer Tour und habe auf dieser Tour sehr viel gelesen, unter anderem das Buch von Raphael Fellmer »Glücklich ohne Geld«. Und das hat mich damals eigentlich sehr begeistert und dann dachte ich, ja, Foodsharing klingt doch sehr spannend, das mache ich dann auch mal. Und ähm, dann habe ich einfach, als ich zurück in Berlin war, mich mit der Thematik beschäftigt und fand das eigentlich sehr unterstützenswert und habe dann auch gleich von Anfang an versucht, ähm, nicht nur als Foodsaver, sondern eben auch als Betriebsverantwortlicher und Botschafter mich einzubringen. Ja, das ist sehr schön. Okay, was ist denn... Hafer ist Mies ist einfach nur ein Haferdrink oder was steckt so dahinter? Also der Grundgedanke dabei ist, dass es ja bisher keine Pflanzendrinks in Glasflaschen gibt. Ähm, bisher heißt bis vor ein paar Wochen, denn dann kam nämlich Völkel auf den Markt und hat äh, genau das gemacht, was wir eigentlich auch machen wollen, mit einem Unterschied. Ähm, wir wollen das halt, komplett regional machen, also das heißt, die Zutaten kommen aus Brandenburg, ähm, in Berlin gibt es nicht so viele Hersteller von Zutaten für Haferdrinks, deswegen dann eben Brandenburg und ähm, vertrieben wird das Produkt auch nur in der Region. Das heißt, wir versuchen uns wirklich ähm, darauf zu konzentrieren, die Transportwege so gering wie möglich zu halten. Bei ähm, Pflanzendrinks ist eine sinnvolle Distanz von Glasflaschen, die man sie transportieren kann, bei 300 Kilometern oder da sage ich jetzt mal, das Ende. Und ähm, wir versuchen das eben so gering wie möglich zu halten und eben uns auf diese Region hier zu konzentrieren. Und ansonsten ähm, versuchen wir halt eine inklusive Firmenstruktur zu haben. Das heißt, wir haben uns als Genossenschaft gegründet, ähm, da werden wir sicherlich später auch nochmal mehr drüber reden. Und ähm, ja, wir sind Bioland zertifiziert und versuchen einfach ein gutes Produkt zu machen, was äh, den Anspruch hat, ein Grundnahrungsmittel für, für Menschen zu sein, die eben keine Kuhmilch trinken. Ja, ja, okay, okay. Ähm, genau. Wir blenden auch gerade mal das Logo ein und der eine oder andere Mensch wird sich fragen, warum ist das ausgerechnet eine Katze? <lacht> ja, das ist, das hat so ein bisschen was mit der Firmengeschichte zu tun. Also zum einen muss man ja wissen, man darf Getränke, die nicht aus Tieren kommen, nicht Milch nennen deswegen konnten wir es also nicht Milch nennen. Wir wollten ursprünglich die Firma halt Havelmilch nennen, ja, und das, das ging dadurch halt nicht. Dann haben wir uns irgendwann entschieden für Mie mit drei Sternchen, ähm, denn, ich sag mal, wenn dann jemand Milch dazu sagt, dann können wir halt nichts machen, ne? aber wir nennen es halt offiziell nicht Milch. Und die Katze ist eigentlich dadurch da reingekommen, dass ähm, zum einen natürlich, Katzen und Milch immer so eine gewisse Assoziation sind, also Menschen bringen das gerne in Verbindung und dann hatten wir in Potsdam im Jahre 2017 in so einem Nachbarschaftsgarten selber mal ähm, so, so ein bisschen Pflanzen, also Hafer und noch so ein paar andere Sachen angebaut und ähm, um das zu testen, wie das so funktioniert und da lief dann auch immer eine Katze irgendwie in, in diesem Nachbarschaftsgarten rum und irgendwie fanden wir das so toll, dass wir gesagt haben, ja, das passt doch total gut zusammen und dadurch ist eigentlich die Idee entstanden. Ja, klingt schlüssig. Genau. Ähm, was ist euch denn bei HFME ganz besonders wichtig? Worauf liegt ihr wert? Benutzt ihr auch gerettete Lebensmittel zum Beispiel? Ähm, nee, wir kaufen ganz normal die Haferflocken, die wir verwenden, ein bei einer regionalen Mühle, die sitzt in Spreewald. Ähm, mit geretteten Lebensmitteln haben wir nur insofern zu tun, als wir halt ähm, die, also ich, ich sag mal unsere Reststoffe. Also wir haben ja bei der Produktion ähm, von dem Haferdrink haben wir dann auch Reststoffe. Wir nennen das dann immer Tresta. Also das ist ein Begriff, den man eben auch vom vom ähm, herstellen kennt. Und ähm, der wird im Normalfall dann immer verfüttert an Tiere. Und das wollen wir eigentlich nicht. Wir wollen daraus eben auch noch Produkte herstellen und sind halt gerade mit verschiedenen Institutionen in Kontakt, damit die eben daraus auch Produkte für den menschlichen Verzehr zum Beispiel herstellen können. Insofern, ähm, die, die Verbindung zum Lebensmittel retten ist dann, dass wir eben versuchen, so wenig wie möglich wegzuschmeißen. Ja, was ist denn Prosumption? Auf diesen Begriff bin ich immer wieder gestoßen. Ja, ähm, das ist so ein ja, neudeutsches Wort, ähm, was eigentlich aus dem Englischen kommt und die Begriffe ähm, Produktion und Konsum zusammenbringen soll. Das mhm. heißt, es geht darum, dass man dieses klassische Abhängigkeitsverhältnis von jemandem, der etwas kauft und jemandem anderen, der etwas herstellt, aufbricht und halt versucht, diese Rollen so ein bisschen miteinander zu verbinden. Also das, woran ich da immer als erstes denken muss, ist der 3D-Druck. Das heißt, Leute, die in, in Repair-Cafés zum Beispiel kommen oder an der an Uni, gibt es ja auch häufig Möglichkeiten, wenn es eine technische Universität ist, dass man zum Beispiel 3D-Druck dort macht. Da versucht man halt Einfach diese Abhängigkeit aufzulösen und die Leute dazu zu, ähm, also es ihnen zu ermöglichen, dass sie eben ihre Produkte oder Reparaturen oder sowas auch selber durchführen. Und ähm, bei uns heißt das eben, dass wir unsere Rezepte öffentlich machen. Das heißt, in dem Moment, wo wir auf den Markt kommen, kann sich jeder dann äh, nach unserem Rezept die Produkte eben auch selber herstellen. Wir verkaufen dann auch die Zutaten. Und ähm, wenn dann eben Leute dabei sind, die sagen, ich möchte das vielleicht so und so oder ich habe da ein paar Verbesserungsvorschläge, ähm, dann können wir das eben auch mit einbeziehen. Das heißt, ähm, wir, wir wollen das Ganze über Creative Commons machen. Also es ist dann einfach ein, ja, ich sag mal, ein öffentlich zur Verfügung stehende Ressource dann unser Rezept. Ja, das ist auch wunderbar. Ähm, wie hat sich das ergeben? Beziehungsweise, wer, wer macht bei euch noch mit? Also wir sind eine Genossenschaft mit aktuell über 20 Mitgliedern. Ähm, ja, ich sag mal, neben mir im Vorstand sitzt noch Achim Fiesinger, der ist gleichzeitig Chef der Mosterei Ketzür, mit der wir sehr eng zusammenarbeiten. Dort stellen wir dann auch unseren Haferdrink her. Und äh, im Aufsichtsrat sitzen noch Kirill Mostitski, Maria Nikolai, ähm, Steffen Golka und jetzt muss ich kurz überlegen, Benedikt Maschke, ähm, genau, das also ich sag mal, der Aufsichtsrat hat so den den Hintergrund, dass er so eine Art Mitgliedervertretung ist, es gibt ja dann ähnlich wie bei einem Verein eben die drei Organe, Generalversammlung, Aufsichtsrat und ähm, Vorstand und der der Aufsichtsrat ist im Prinzip die Mitgliedervertretung gegenüber dem ähm, Vorstand und schaut halt, dass der mit den Mitteln ordentlich wirtschaftet, dass die Ziele, die in der Satzung festgeschrieben sind, ähm, ja, sage ich jetzt mal, umgesetzt werden. Und ähm, das Besondere bei einer Genossenschaft ist eben, dass dort nicht nur natürliche Personen wie du und ich, sondern eben auch juristische Personen Mitglied werden können. Also das heißt, äh, Firmen beispielsweise, ähm, also unverpackt Läden, die wir ja ansprechen oder auch ähm, Großhändler oder eben auch ähm, Produzenten, die können halt genauso Mitglied in der Genossenschaft werden und sich dann eben sowohl finanziell als auch inhaltlich, also das heißt durch Mitbestimmung eben einbringen. Ja, sehr schön. Ähm, wo steht ihr jetzt gerade mit dem Projekt? Also wir haben äh, vor ein paar Wochen unser Crowdfunding erfolgreich abgeschlossen, ähm, haben da ein Ergebnis von knapp 29.000 Euro erreicht, was uns auf jeden Fall schon sehr weiterhilft bei der Finanzierung der Technik, die wir uns noch kaufen müssen. Ähm, nebenbei sind wir gerade dabei, ähm, eben diesen finalen Schritt von der Genossenschaft in Gründung zur eingetragenen Genossenschaft zu gehen. Das heißt, ähm, wir warten so ein bisschen drauf, dass der Prüfungsverband unsere Unterlagen geprüft hat ähm, und dann müssen wir noch so ein paar recht, recht, ähm, rechtliche Schritte gehen und dann sind wir eben eine eingetragene Genossenschaft und ähm, wir hatten vor kurzem unsere Biozertifizierung, das ist auch ein ganz wichtiger Schritt. Und ähm, wenn wir dann die Technik gekauft haben, da sind wir eben gerade mit beschäftigt, dass wir die richtige Technik ähm, kaufen. Es ist auch gar nicht so leicht, da das Richtige zu finden, weil, ähm, ich sag mal, dieses Produkt Haferdrink äh, klingt halt erstmal relativ einfach, aber es gibt halt niemanden, der dafür die entsprechende Technik äh, von der Stange herstellt. Das heißt, du musst immer schauen, okay wo in welchen Bereich kannst du denn gehen von Getränketechnologie und dir sowas beschaffen? Und genau, da sind wir gerade mit beschäftigt. Sehr schön. So, wir haben jetzt eine kleine Halbzeit von den Fragen so gefühlt, deswegen würde ich sagen, spielen wir jetzt einfach mal die Doku von der Tiertafel ab. Alles klar. Jo Leute, ich sitze hier im Auto und bin mit Kerry unterwegs nach eine Abholung und genau. Ähm, Carrie, wie bist du denn zu Foodsharing gekommen? Ich bin über ein soziales Netzwerk darauf aufmerksam geworden, dass ein Foodsaver hatte zu viel Essen, auch nach seiner eigenen Verteilung noch übrig und hat Leute gesucht, die es abholen. Da bin ich spontan hin und dann hat es aber an mir genagt. Ich kann nämlich nichts nehmen, ohne zu geben. Und da habe ich gesagt, so, jetzt liest du dich ein, jetzt machst du das Biss und dann gehst du auch sammeln, dann ist das für mich in Ordnung. Wir haben morgen was ganz besonderes mit den Lebensmitteln vor. Und zwar werden wir zur sogenannten Tiertafel gehen. Terry, was ist denn die Tiertafel? Die Tiertafel unterstützt äh, Leute, die sozial schwach dargestellt sind, also auf Leistungen vom Staat angewiesen sind oder zum Beispiel eine niedrige Rente haben, die ihr Tier nicht alleine versorgen können. Entscheidend ist hierbei, du wirst von der Tiertafel nur als Klient aufgenommen, wenn du das Tier schon hattest, bevor du in einer Notlage warst. Also es ist nicht so, wenn du schon eine staatliche Leistungen ziehst, dass du dir ein Tier holen kannst und die Tiertafel das finanziert und unterstützt. Es geht wirklich darum, Menschen, denen es mal besser ging, zu helfen in der Notlage, das Tier auch ordnungsgemäß zu versorgen. Ja, das ist auf jeden Fall eine tolle Idee. Da knüpft man an Leute an, die sowieso nicht viel haben, die was für ihre Lieben tun möchten, für ihre lieben vierbeinigen Freunde, die sie damals in besseren Zeiten sich angeschafft haben und dann aus verschiedenen Umständen in eine missliche Lage geraten sind und so trotzdem die Chance bekommen, ein Leben zu erhalten von Tieren, tierärztliche Betreuung bzw. Futterspenden entgegenzunehmen. So, genau. Carrie war heute schon etwas mehr unterwegs. Das war heute nicht deine erste Abholung, richtig? Es war die sechste. Es war die sechste. Genau. Ich äh, gebe es ehrlich zu, ich bin mit dem Auto unterwegs. Ich weiß, es ist bei vielen umstritten. Aber ich mache auch Großabholungen und gerade für heute habe ich beschlossen, alles, was ich abhole, werde ich morgen auf der Tiertafel weitergeben. Weil ich der Meinung bin, Menschen, die für Tier um bitten, sparen an sich selber und das möchte ich nicht. Und ja, so habe ich hoffentlich ausreichend, aber zumindest ganz viele Lebensmittel schon eingesammelt, die morgen den bedürftigen Tierhaltern zugutekommen. Ja. Ich habe ja gehört, es sollen bis zu 300 Menschen morgen anwesend sein. Wir werden morgen auf jeden Fall auch dabei sein und berichten. Vielleicht mit dem einen oder anderen Halter mal ins Gespräch kommen. Ja, dann sage ich mal bis morgen. So und schon sind wir hier bei der Berliner Tiertafel und die Verteilung ist voll im Gange. Ja und neben mir steht jetzt gerade der Martin. Hallo Martin! Hallo, freut mich! <lacht> ja Martin, warum bist du denn heute hier? Ich ähm, habe vor drei, vier Wochen mit Foodsharing angefangen und habe bei einer Abholung Carrie kennengelernt und sie hat mir davon erzählt, dass heute in der Nähe vom Linden Center eine kleine Charity-Aktion geplant ist, und zwar die Tiertafel, dass wir den Menschen, die, ein, die äh, Obdachlose geworden sind, die sozial bedürftig geworden sind, aber vorher schon Tiere hatten, dass wir denen sozusagen das gerettete Lebensmittel geben und so ein bisschen wertschätzen. Und deswegen bin ich heute hier, weil ich gedacht habe, komm, dafür ist es da, dann mache ich gerne mit. Ja, schön, dass du heute da bist. So, oh, jetzt, jetzt steht hier der Sascha neben mir. Ich grüße dich, Sascha. Hallo. Philipp. Hi. Was, ähm, was treibt dich denn an? Was ist deine Funktion hier bei der Tiertafel? Also meine Funktion, also ich bin jetzt drei Jahre schon bei der Tiertafel. Meine Funktion ist jetzt, äh, bei der Ausgabe tätig zu sein. Ich organisiere die Infostände, mache aber auch selber Infostände. Ab und zu kommt es auch mal vor, dass ich Spenden abhole. Ja, das ist meine Aufgabe hier. Okay, und wie findest du die Zusammenarbeit mit Foodsharing? Funktioniert das gut? Was, was denkst du so spontan? Also wir hatten in der Vergangenheit auch schon mal Foodsharing. Das war immer nie regelmäßig, das kam immer leider so unregelmäßig. Deswegen bin ich total begeistert, wenn es jetzt regelmäßig kommt, weil wir haben viele Kunden, die auch selber bedürftig sind und für die ist das total super. Also ja, ja, ich denke. Also ich würde mich freuen, wenn es jetzt so bleiben würde. Die, die, die genau, das ist auch unsere Idee, dass wir so ein Bindeglied wieder schaffen und ein bisschen genau, an die Front gehen und den Leuten auch geben, die es auch wirklich brauchen. Ja, weil eigentlich haben wir bei Foodsharing natürlich ganz klar eine, keine Bedürftigkeitsprävalenzen, aber hier funktioniert es ganz gut und es war auch bei den Abholungen gestern ein sehr schönes Gefühl, weil man weiß, dass es direkt an den Menschen geht. Das Tolle beim Foodsharing ist ja wirklich so, ihr rettet ja Lebensmittel. Ja? Also die Lebensmittel, die hier verteilt werden, die werden ja nicht weggeschmissen. Also, und das hilft Leuten, die es sich wirklich vielleicht nicht leisten können. Also von daher finde ich die Idee total super. Das denke ich nämlich auch. Wir, wir geben nicht nur Lebensmitteln eine zweite Chance, hier geben wir auch Menschen noch eine zweite Chance. Ja. Sehr schöne Sache, kann man ihn begrüßen. Ja, ja sehr gerne, sehr gerne. Also wenn es wirklich regelmäßig stattfindet, würde ich super finden. Ich super, danke, dass du dir kurz Zeit genommen hast. Ja, keine Ursache. So, neben mir sitzt jetzt die Beate. Sie ist heute hier und hat auch Lebensmittel mitgenommen. Hallo Beate. Hallo. Ähm, bist du denn heute zum ersten Mal bei der Tiertafel? Ja. Zum ersten Mal, das ist ja. schön. Ähm, hat es dich überrascht, dass du heute auch Lebensmittel bekommen hast? Ja, ich hatte gerade Hunger und dann habe ich gleich ein Brötchen bekommen. War super. <lacht> genau, genau, genau. Die ganzen Lebensmittel sind auch alle vor der Tonne noch gerettet worden. Das finde ich sehr gut. Also, weil es ist wichtig, dass es nicht alles im Müll landet, ne? was man produziert, was man anbaut und verarbeitet an Lebensmitteln, dass es dann nicht wieder vernichtet wird. Und ähm, liebe Beatin, wirst du denn nochmal wiederkommen? Ja, gerne. Und ich freue mich schon aufs nächste Mal, weil es ist ja auch eine Überraschung, was ich dann für ein Brötchen bekomme, zum Beispiel. <lacht> Ja, genial. Das ist tatsächlich so bei future ne? Wir sind totale Opportunisten. Wir nehmen, was kommt und machen dann das Beste draus. Ja, schön, dass ich mit dir sprechen durfte, Beate. Danke. <lacht> Bis bald. Und vor allen Dingen äh, danke auch für die Arbeit, die ihr euch da macht. Und möge euch Gott beschützen. Ja, vielen Dank. Dann noch ein schönes Wochenende. Oh, da sind wir wieder. So, so eine ganz kurze Frage von mir, die sich mir gestellt hat, so ein, so ein Haferdrink, hat der ein Mindesthaltbarkeitsdatum? Ja, also es haben ja eigentlich alle Produkte ein Mindesthaltbarkeitsdatum, sogar Salz. Das beste Beispiel ist ja immer dann dieses Himalaya-Salz, was mhm. dann irgendwie schon Ewigkeiten dort in dem Berg existiert hat, aber in dem Moment, wenn man es in eine Verpackung packt, dann bekommt es ein MHD. Ähm, tatsächlich ist das so, dass wir eben sowas auch festlegen müssen und ähm, wir sind jetzt aktuell bei zwei Wochen, ähm, machen aber noch einige Produkttests, ähm, sodass die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass es eben auch noch länger wird. Ja, sehr schön was braucht man denn für technik und wie funktioniert das was ist bei der auswahl der technik wichtig also ich sag mal die gesamte produktentwicklung bis hin ähm, zu dem zeitpunkt wo wir jetzt sind fand eigentlich größtenteils in der heimischen küche statt das heißt man muss sich dann ähm, sehr behelfen und schauen okay wie kann man so einigermaßen zuverlässige bedingungen schaffen mit denen man experimentieren kann ich sag mal, ein Knackpunkt, den man hat, ist, man muss eine Temperatur relativ genau halten können. Und ähm, da gibt es verschiedene Varianten, die wir ausprobiert haben, von so einem ähm, Warmwasserbereiter, was, was man beispielsweise ähm, in, in Messen oder so einsetzt, ähm, wo man dann eben die Temperatur einstellen kann. Glühweintöpfe, die gehen auch in so eine Richtung. Ähm, über eine Herdplatte, über, über eine Induktionsplatte, also wir haben da schon wirklich vieles ausprobiert. Das ist der eine Punkt, der andere ist dann, dass man schauen muss, wie geht man mit den Zutaten um, also das heißt, wir haben auf die Haferflocken sind wir auch erst nach einer Weile gekommen, haben am Anfang beispielsweise noch Hafer pur verwendet, haben die dann vermahlen, wir haben auch mit Hafermehl experimentiert und das mit den Flocken war dann einfach ein Erfahrungswert, an dem wir gekommen sind. Und ähm, was jetzt für die Produktion zu Hause, sag ich jetzt mal, auch relativ wichtig ist, dass man versucht, ähm, hygienisch so gut wie möglich zu arbeiten. Also das heißt, dass man, um beispielsweise die Haltbarkeit zu testen, eben auch alles vorher desinfiziert bzw. abkocht und ähm, ja versucht einfach so gut wie möglich das nachzuahmen, wo man später hin will, also eben die, die Skalierung in, in die richtige Produktion. Und ähm, das ist tatsächlich auch nochmal ein großer, eine große Herausforderung, ähm, da dann die richtige Technik zu finden. Also wir, wir, wir sind so in zwei Richtungen gegangen, haben also einmal geschaut, wie macht das die klassische Milchindustrie, was verwendet die für Technik. Und dann haben wir noch äh, uns in Richtung Brauereitechnik umgeschaut. Und ähm, das ist jetzt tatsächlich dann auch was, wo, wo wir ähm, also wofür wir uns entschieden haben. Das heißt, dass wir eben Technik verwenden, die normalerweise in der Brauerei zum Einsatz kommt. Genau. Und ähm, ich sag mal, alles, was dann sonst noch wichtig ist, also beispielsweise eine Anlage, um Flaschen zu waschen, das kann man irgendwann natürlich nicht mehr von der Hand machen, oder Etikettiermaschinen oder so, das sind glücklicherweise Sachen, die in der Mosterei, mit der wir zusammenarbeiten, schon vorhanden sind. So, ihr habt nun die Unternehmensform der Genossenschaft gewählt. Ja. Was ist dabei zu beachten? Und warum habt ihr, seid ihr Genossen geworden? Also normalerweise ist es so, das liest man zumindest in allen so Startup-Führern oder, oder ja, ich sag mal Anleitungen, wie man ein Startup gründet, da geht es eigentlich immer darum zu schauen, okay, was wollen wir denn letztlich machen und wie finden wir dann dafür die passende Rechtsform. Und bei uns war es so, wir wollten halt eine Möglichkeit haben, zum einen die Leute, also das heißt die Kunden, wir haben ja vorhin über Prosumption geredet, also die eben stark einzubeziehen und zum anderen wollten wir mit der Rechtsform verhindern, dass Privateigentum entsteht. Das heißt, dass nicht wir als Gründer dann irgendwann mal Inhaber oder in dem Fall ja Besitzer einer, einer Produktion oder von, von Sachwerten sind, sondern das sollte halt was sein, was dem Gemeinwohl dient. Und dafür bietet sich die Genossenschaft halt einfach an. Weil eben, wie, wie ich vorhin schon sagte, weil eben jeder, der Interesse daran hat, ähm, auch Mitglied werden kann und sich somit finanziell auch einbringt und dann eben äh, auch ein finanzielles Risiko mitträgt. Auf der anderen Seite aber mindestens in der Generalversammlung, wenn nicht sogar im Aufsichtsrat oder Vorstand, eben auch sein, seine Stimme einbringen kann. Und ja, dieses Modell erschien uns halt als, als sehr zielführend und deswegen haben wir uns dann dafür entschieden. ja. Ähm, bleiben wir mal bei der wirtschaftlichen Perspektive. Man merkt ja recht schnell, dass sich aus übrig gebliebenen Lebensmitteln noch was machen lässt. Ähm, teilweise gerät Food Sharing aber an die Grenzen. Zum Beispiel gab es da intern bei uns mal zum Thema Riesenverlust bei Backwaren ähm, von ja Am Beitrag von einer Bäckereizentrale bei Köln. Dort sollen laut des, ja, des Foodsavers jeden Tag 2000 Kilogramm Backwaren verloren gehen. Den Link für die interne Diskussion packe ich auch nochmal in die Videobeschreibung. Gleichzeitig gibt es neue Startups und Firmen, die daraus noch was machen. Etwa deine Gründung Hafelmi, aber auch die Firma Knödelkult, die aus Bild, äh, aus irgendwas Brotknödel herstellt. Oder Bradbeer, die daraus Bier brauen. Ähm, genau, das ist zum Beispiel Quass. Da hatte ich auch mal eine Idee, sowas zu starten. Wo, wo siehst du als Gründer noch Chancen? Welche Bereiche wären vielleicht noch interessant? Also, also ich habe die Frage noch nicht ganz verstanden. Was meinst du mit Chancen? Wo, wo man eventuell im Markt... Noch eine Lücke finden kann, beziehungsweise so ein Bindeglied hat zwischen Lebensmitteln, die man vor der Tonne rettet, und wirklich eine schöne Idee hat, wie man die noch verwenden kann. Ach so, okay. Also, also mal abgesehen von dem, was wir jetzt konkret machen als mhm, Unternehmen. Genau. Ähm, ja, also ich sag mal, es ist. Äh, das, das beste ist ja eigentlich oder oder ich sag mal das nachhaltigste produkt ist ja eins was nicht hergestellt wird ne? insofern ähm, wäre glaube ich der der grundansatz erstmal zu schauen dass man die produktion ähm, in, in, in den bereichen die halt solchen überfluss produzieren einfach so weit reduziert dass einfach gar nicht mehr so viel überfluss entsteht das ist glaube ich der der wichtigste punkt ähm, dafür, braucht es, glaube ich, einen ziemlichen Wandel, auch auf der einen Seite, was, was die, ähm, den Endkunden angeht, äh, was so Produktqualität zum Beispiel angeht, also wie jetzt ein Gemüse aussehen muss, ähm, ob es zum Beispiel chrom sein darf oder nicht. Also ich glaube, da, da braucht es da sehr großen Wandel, aber auf der anderen Seite natürlich auch in dem Handel selbst, die müssen halt auch schauen, dass sie eben ein breiteres Sortiment anbieten und eben auch ähm, den Kunden aufzeigen, es sieht nicht alles immer total perfekt aus und es gibt möglicherweise auch ähm, Obst oder Gemüse, was nicht minder gut schmeckt, aber einfach mal anders aussieht. Dann braucht es meiner Ansicht nach eine gesetzliche Regelung, also wie beispielsweise in Frankreich, wo man eben ganz konkret sagt, okay, das, was äh, am Ende des Tages übrig bleibt, das muss eben gespendet werden, das darf nicht weggeschmissen werden. Ähm, da werden schon, glaube ich, viele Schritte getan, um eben diese, diese Verschwendung, die es aktuell eben gibt, zu reduzieren. Und ähm, ansonsten glaube ich, dass nicht unbedingt ich sag mal, un unternehmerisch dafür eine Lösung gefunden werden muss, sondern dass auch einfach ähm, durch dieses, durch diese Prosumption, was ich vorhin schon angesprochen habe, dass ähm, man da einfach Leuten ähm, zeigen kann, wie, wie man viel mehr noch aus Lebensmitteln, die, sage ich jetzt mal, ähm, übrig sind, was, was man daraus machen kann. Also ich glaube, dass in der Bevölkerung kein wirklich großes Wissen vorhanden ist, vielleicht auch mehr wie man Lebensmittel, die, sage ich jetzt mal kurz vorm, vorm Schlechtwerden sind, noch verwendet oder was, was man daraus machen kann, wie man die haltbar macht. Und ich glaube, da kann man durch Bildungsarbeit eben auch noch sehr viel erreichen. Ja, richtig. Das stimmt. Was würdest du den Leuten raten, die einen solchen Weg, wie du zum Beispiel einschlagen wollen, was wäre wichtig und hilfreich? Also... Hilft da vielleicht ein Studium der nachhaltigen Entwicklung oder? Wenn, wenn man so ein Unternehmen gründen will, meinst du? Mhm. Ähm, ja, also es ist auf jeden Fall, glaube ich, wichtig, sich von Anfang an zu überlegen, ähm, was ist jetzt der Mehrwert, warum braucht es ein Unternehmen dafür? Ähm, wir haben das beispielsweise deshalb, also haben uns deshalb für eine unternehmerische Lösung entschieden, weil wir einfach Glauben, dass ähm, Haferdrink oder oder später dann eben auch andere Pflanzendrinks, dass das eine Art Grundnahrungsmittel ist, wie beispielsweise von der Regierung immer wieder Kuhmilch als Grundnahrungsmittel dargestellt wird, ähm, kann man ja auch an der Besteuerung erkennen, ähm, die bei Kuhmilch bei 7 Prozent liegt und bei Haferdrink nach wie vor bei 19 Prozent. Eventuell ändert sich daran ja auch noch was. Ähm, aber um zurück auf deine Frage zu kommen, ich glaube, das ist halt wichtig, dass man schaut, okay, was bringt meine Idee denn letztlich der Gesellschaft? Ist die Idee wirklich notwendig? Ähm, ist es eigentlich nur schön, weil, weil man dann Bedürfnisse bei Leuten irgendwie wecken kann oder gibt es wirklich einen gesellschaftlichen Mehrwert? Und ähm, wenn es den gibt, dann muss man sich fragen, okay, wie, wie kann man ähm, daraus jetzt auf eine Art und Weise Kapital generieren, was aber eben auch nicht vordergründig wachstumsorientiert ist, sondern wie, wie kann man sich selber damit, ähm, sage ich jetzt mal, auf eine gute Art und Weise am Leben erhalten, ähm, ohne jetzt das Ganze von Anfang an zu skalieren. Ich glaube, das ist eine ziemlich, ziemlich große Herausforderung. Ja, das ist eine relativ gute Überleitung zur nächsten Frage, was ein bisschen tricky ist. Ähm, die Geldfreiheit von Foodsharing die hat ja eine unglaublich schöne und mächtige Signalwirkung. Mhm. Ist es wichtig, dass wir den geldfreien und den kommerziellen Weg nebeneinander haben? Ähm, naja, also ich glaube, Geldfreiheit bei Foodsharing führt halt dazu, dass es eine unglaublich inklusive Bewegung ist, also dass halt sehr viele Bevölkerungsgruppen und Menschen dort mitmachen können die zumindest die Einstiegshürde von dem Quiz äh, halt absolvieren. Also ich hatte in meiner Zeit als Botschafter immer den Eindruck, dass dort zwar prinzipiell jede und jeder mitmachen können, aber dass es häufig doch Leute sind, die akademisch vorgebildet sind, die sich daran beteiligen. Ähm, das mag jetzt daran liegen, dass das für die halt diese Wertediskussion, die dahinter steckt, einfach eine größere Bedeutung hat oder dass sie sich da mit mehr auseinandersetzen können. Ähm, nichtsdestotrotz glaube ich, dass es da eben eben Nachholbedarf gibt, eben noch mehr Bevölkerungsschichten in Foodsharing zu integrieren. Ähm, die Geldfreiheit an sich sehe ich als ja einfach als, als äh, schön an, weil man dann eben auch ähm, niedrigschwellig dort mitmachen kann, ohne sich jetzt dafür zu entscheiden, ich muss jetzt dafür Geld ausgeben. Die andere Frage könnte natürlich sein, inwieweit ähm, entlasten wir mit Foodsharing beispielsweise Unternehmen finanziell, weil die sich dann nicht um die Entsorgung ihrer Abfälle kümmern müssen. Ähm, das ist natürlich auch was, da müsste man sich dann fragen, okay, wo würde jetzt eigentlich der Cashflow entstehen? Also wer würde jetzt wem was zahlen für das, was wir tun? Ähm, ich glaube, das ist auch eine, eine wichtige Frage, die man sich stellen muss. Ähm, Nichtsdestotrotz glaube ich, dass es eben nicht komplett geldfrei ist. Also das heißt, in dem Moment, wo ich beispielsweise und sei es nur mit meinem Fahrrad regelmäßig für Foodsharing unterwegs bin, Lebensmittel abhole, die verteile, ähm, nutze ich das Fahrrad ja auch ab und ich muss es dann natürlich, ähm, sage ich jetzt mal, reparieren und Ersatzteile dafür kaufen. Ungleich größer ist es bei bei Großabholungen, die Leute dann mit dem Auto machen. Und klar, dann gibt es die Möglichkeit, dass man die durch Spenden unterstützt. Aber ich habe selber auch die Erfahrung gemacht, dass das auch nicht immer so funktioniert. Insofern, es ist nicht komplett geldfrei, aber ich möchte sagen, Geld spielt eine ziemlich untergeordnete Rolle. Und das finde ich persönlich sehr gut. Ja, was wäre denn deine Vision, beziehungsweise was, wünsch, was wünschst du dir für unsere Zukunft, unseren Umgang mit Lebensmitteln und was können wir tun? Du meinst jetzt wir als Foodsharing, oder? Wir jetzt so als Gemeinschaft, ja. Ähm, also was, was ich vorhin schon gesagt hatte, ich glaube, wir können sehr viel mehr Bildungsarbeit noch machen. Wir können viel mehr mit den Leuten, ähm, die bei uns mitmachen und eben auch die, die noch nicht mitmachen, ähm, einfach Wissen vermitteln, also wie geht man mit Lebensmitteln um? Ich hatte neulich so einen spannenden Aha-Moment, da war ich auf der grünen Woche und ähm, war vom, glaube es war vom ähm, Umweltministerium, bin mir nicht mehr ganz sicher, die hatten so, ein, ähm, so eine ganze Halle und haben dann darüber informiert, wie man mit Lebensmitteln umgeht und da gab es halt einen Stand, ähm, da stand groß drüber, ja, gute Lebensmittel erkennen und ich dachte, okay, gehe ich doch mal hin und äh, schaue mir das mal an und versuche jetzt mal gute Lebensmittel zu erkennen. Ähm, wenn man häufig Foodsharing-Lebensmittel isst, dann sieht man auf jeden Fall einen Unterschied zwischen dem, was man da so abholt und dem, was sie dort hingelegt haben, denn im Endeffekt war eigentlich zumindest optisch und von der, von der Haltbarkeit, würde ich sagen, alles, was da lag, noch gut. Dann habe ich halt mal nachgefragt, Okay, ähm, können Sie mir einfach sagen, wonach ich denn letztlich entscheiden kann, wenn es jetzt nicht nur mein Bauchgefühl sein soll, wann Lebensmittel schlecht sind oder wann ich sie noch verwenden kann, wie sieht das mit Schimmelpilzen aus. Ähm, und letztlich konnte mir darauf keine Antwort geben. Denn ähm, das, was dort als gut dargestellt wurde, das bezog sich eigentlich nur darauf, ist es jetzt beispielsweise biologisch hergestellt oder aus konventioneller Herstellung oder ist es in Plastik eingepackt, aber dass das Lebensmittel selbst, da schien es gar nicht so stark drum zu gehen. Und ähm, da sehe ich halt auch für Foodsharing insgesamt einfach noch, noch einen großen Nachholbedarf. Und ähm, ich glaube, dass das insbesondere bei, bei der Einführung von neuen Foodsavern mit den Einführungsabholungen und so weiter, dass man da viel mehr noch Wert drauflegen könnte. Ähm, aber ich glaube, da braucht es eben auch bei, bei Botschaftenden und bei ähm, Betriebsverantwortlichen noch ein viel größeres Wissen. Ja, genau. Das ist halt auch immer dann die Frage, wie man es schafft, wenn man das wirklich nur ehrenamtlich macht. Ja. Wie weit kann man da gehen? Wie weit forciert man da etwas? Das ist tatsächlich etwas schwierig. Jetzt nochmal die große Frage zum Schluss. Wie können wir... Havel.me unterstützen, wenn wir das möchten. <lacht> ähm, ja, also was was auf jeden Fall ähm, jede und jeder machen kann, ist äh, Mitglied der Genossenschaft zu werden. Das würde uns natürlich unglaublich helfen. Also unter dem Link, äh, den blendest du sicherlich auch nochmal ein, havel.me.org ähm, mhm. slash werde Genossin. Ähm, kann halt jeder sich die Dokumente, die man dafür braucht, durchlesen, also die Satzung, Beitragsordnung und Beitrittserklärung und so weiter und ähm, kann eben jeder Mitglied werden, was auf der einen Seite dazu führt, dass wir natürlich ähm, eine größere Mitgliederzahl haben und damit auch, ähm, sage ich jetzt mal, eine, eine größere Gruppe von Menschen, die sich für das Projekt engagiert. Aber andererseits wachsen dadurch natürlich auch unsere finanziellen Mittel. Und gerade am Anfang, ähm, wenn wir diese Technik, die ich vorhin angesprochen habe, kaufen muss, äh, müssen, dann ähm, haben wir auf jeden Fall einen großen Bedarf an finanziellen Mitteln. Also das, das würde uns sehr helfen, wenn dort einfach noch mehr Leute Mitglied werden würden. Ähm, ansonsten kann natürlich ähm, jeder, der das Produkt äh, auch sonst bisher aus dem Tetrapack konsumiert, einfach mal mit seinem regionalen Bioladen sprechen und sagen, okay, ähm, da gibt es etwas was Neues auf dem Markt, ähm, wollt ihr das nicht vielleicht mal ausprobieren? Ähm, also das würde uns auf jeden Fall auch helfen. Und ähm, dann auch gerade bei Leuten, die beispielsweise in größeren ähm, sag ich jetzt mal Wohnprojekten leben oder ähm, die in Büros arbeiten, wo einfach viele Leute Interesse an diesem Produkt haben könnten. Ähm, ihr könnt uns auch direkt kontaktieren und könnt einfach sagen, okay, wir möchten gerne direkt von euch beliefert werden, ohne den Umweg über den Handel. Ähm, das können wir ab einer gewissen Größe bzw. ab einer gewissen Mindestabnahmemenge dann eben auch sicherstellen. Ja, richtig. Ich habe ja auch gesehen, dass ihr so eine... Außenstellen habt, die so ein bisschen verteilt sind im im Gebiet Berlin-Brandenburg. Genau, also wir wollen halt mehrere Verteilstationen einrichten, wo sich Leute dann auch ihr ihren Haferdrink eben kistenweise beispielsweise selber abholen können und dann sind wir gerade im Berliner Innenstadtgebiet, also in, in dem, was halt innerhalb dieses S-Bahn-Rings ist, sind wir gerade dabei, mit einem Fahrradkurierkollektiv zusammenzuarbeiten, sodass wir dann eben auch eine Haustürlieferung sicherstellen können. Ja, Pavo, vielen lieben Dank. Ja, danke dir. Dass ich heute hier sein durfte. Vielen lieben Dank auch für die Technik, mhm. die wir heute hier nutzen durften. Ich bedanke mich auch an dieser Stelle an den lieben Valentin, der uns diese Fragen ausgearbeitet hat. Und natürlich bedanke ich mich auch bei jedem Foodsafer, den es gibt, <lacht> der uns unterstützt. Ähm, genau. Wenn ihr euch für Havelmi interessiert, wenn ihr euch für den Podcast interessiert für die Tiertafel, für Foodsharing, schaut einfach mal in die Videobeschreibung. Da findet ihr hilfreiche Links. Dort findet ihr auch Möglichkeiten, wie ihr uns kontaktieren könnt vom Foodsharing Podcast. Wir sind echt noch am Anfang und haben jetzt quasi noch keinen Plan, wie es weitergeht. Wir warten jetzt einfach mal gucken uns die Resonanz an, würden uns natürlich freuen über neue Themen, aber auch über neue Gäste, die Lust haben über ihr. Projekt zu berichten. Und nicht jeder muss wirklich bei foodsharing.de registriert sein. Wir machen das relativ offen. Insofern kann sich jeder bei uns melden und es wird in Zukunft einfach um Ökologie, Nachhaltigkeit und Welternährung gehen. Das sind unsere großen Themen, die wir uns überlegt haben. In diesem Sinne, stay tuned, abonniert gerne den Kanal, um nichts zu verpassen. Und dann... Bis ganz bald. Wieder Tschüss.